Und was mir auch immer wieder inspiriert, ist die ähm, wie soll ich sagen, die Lächerlichkeit äh, verschiedener Dinge. Und der nächste Song ist schon ein bisschen älter, ähm, der ist aufgekommen, wie Edward Snowden, die Geschichte mit Edward Snowden war. Wisst ihr alle, worüber redet, Geschichte Edward Snowden? Der hat aufgedeckt, dass praktisch die ganze Welt von äh, den US-Geheimdiensten und den Partnerdiensten abgehört wird. Also so wie wir hier alle sitzen quasi unberechtigterweise. Und dann nur die Amerikaner. Oh, Hilfe! Ähm, jeder hat sozusagen dort seinen Rekord. Und bis jetzt haben wir ja nur vermutet, dass das so ist, aber jetzt wissen wir, dass das so ist. Und ähm, gerade vor kurzem hat doch irgendjemand in der Politik gesagt, man darf huawei headphones äh, nicht, äh, Handys nicht nutzen, weil es könnte ja sein, dass die uns abhören. Woher kam diese Politik? Die kam natürlich aus Amerika, weil die wissen ja, wie es geht. Ne? Das heißt, die wissen jetzt auch, was die anderen machen. Der nächste Song ist... Oh wow. der nächste Song ist welcome to the Cloud. Der Anfang kommt ja allen möglichen Leuten bekannt vor. Wir müssen immer lachen, dass der Anfang eigentlich so bekannt ist. Ja? Aber ihr lacht gar nicht. Er geht eh anders weiter. Oh, to know for whom they stand. They are the monster that looks like a lamb. They make us think we are in the control. Dankeschön. Als IT-Techniker weiß ich ein bisschen was los ist und denkt man manchmal, Wahnsinn, die Welt ist verrückt. Ähm, alles nur mehr online. Das echte Leben zählt gar nicht mehr.